Dankbarkeit. Wie oft bist du für etwas dankbar in deinem Leben? Ich habe vor kurzem wieder in einem Buch gelesen, wie wichtig es ist, dass wir eigentlich dankbar sind. Schließlich leben wir alle in einer Welt, in der wir sehr zufrieden sein können, wo wir eigentlich für Kleinigkeiten schon gar kein Dankbarkeitsgefühl mehr entwickeln, obwohl sie eigentlich nicht selbstverständlich sind für die restliche Menschheit wo sehr viele Menschen dazu keinen Zugang haben. Sei es jetzt zum Beispiel, wenn wir schon damit beginnen, mit einem Dach über den Kopf. Bei uns ist das eigentlich normal, aber in wie vielen Ländern ist das gar nicht so selbstverständlich? Oder dass wir zum Beispiel Zugang zu 24 Stunden fließend Wasser haben und das dazu noch warm. Manche Menschen müssen heute noch kilometerweit gehen, um überhaupt zu Wasser zu gelangen. Und ohne Wasser, das wissen wir alle, wäre es innerhalb von wenigen Tagen aus mit uns. Deshalb sollten wir eigentlich mehr und mehr dankbar sein. Und ich möchte dich heute zu einem kleinen Experiment mit einladen. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Video geht es um das Thema Dankbarkeit. Dir geht es vielleicht auch so, dass du in der Früh aufstehst für die Kinder, das Jausenboot richtest, deine Kinder aufwächst, sie in die Schule schickst, in den Kindergarten schickst, dich selber fertig machst und in die Arbeit fährst. Dort hast du dann deine ersten Aufgaben schon zu erledigen, die ersten E-Mails zu beantworten und der ganze Tag verfliegt eigentlich ziemlich hektisch. Mittag musst du dann vermutlich schnell nach Hause, um noch das äh, Mittagessen für die Kinder vorzubereiten, Also du hast es vielleicht schon am Vorabend geschafft. Die Kinder kommen dann nach Hause oder müssen von dir vorher noch geholt werden. Dann geht's los mit Hausübungen, mit den verschiedenen Freizeitaktivitäten. Abends ist es so, wir müssen noch das Abendbrot richten, dann vielleicht noch kurz mit der Familie sprechen oder noch schnell irgendwo hin, wenn wir einem Sport nachgehen können. Wir setzen uns dann vielleicht nur mehr auf die Couch, gucken unseren Lieblingsfernsehserie und dann war's das auch schon. Und dann liegst du vielleicht im Bett und denkst dir, ja, heute habe ich eigentlich das und das und das wieder nicht geschafft. Das heißt, unser Hirn trainieren wir eigentlich sehr oft auf die negativen Dinge in unserem Leben. Und ich möchte dich heute dazu einladen, mach doch mit und versuch einmal mit mir 90 Tage lang ein Dankbarkeitstagebuch aufzuschreiben. Das heißt, 90 Tage lang aufzuschreiben, drei Dinge jeden Tag, noch besser wären fünf, aber wenn du drei schon schaffst, sind das super, drei Dinge jeden Tag, für die du dankbar bist. Wenn du jetzt eher ein Abendmensch bist, dann machst du das ganze Abend. Bevor du dich ins Bett legst, schreib einfach drei Dinge auf, die dir heute gut gelungen sind. Zum Beispiel, dass du es geschafft hast, in deine äh, Yoga-Stunde zu gehen, dass du es geschafft hast zum Sport, obwohl es sehr knapp war. Oder du kannst auch aufschreiben, es ist dir heute passiert, dass du jemanden auf der Straße getroffen hat, hast, der ein sehr deprimiertes Gesicht gehabt hat und du hast ihm dein Lächeln geschenkt. Und er hat dann zurückgelächelt. Das ist eine wahnsinnige Tat eigentlich, wenn du jemanden diesen, diesen Tag zum Lächeln bringst. Solche Dinge sollten alle in dein Dankbarkeitstagebuch. Mindestens drei. Wenn du mehr hast, überhaupt kein Problem. Und das Ganze jeden Tag. Falls du jetzt eher der Typ bist, der sagt, nein, ich bin eher der Morgenmensch, dann schreib dir doch einfach in der Früh mindestens drei Dinge auf, die am Vortag gut für dich gelaufen sind, die gut für dich passiert sind und wofür du dankbar bist. Das kann natürlich eben auch so etwas ganz simples sein, wie eben, dass du sagst, wir haben uns ein schönes Haus, wir haben ein Dach über dem Kopf oder wir haben uns, uns äh, ein, ein neues Schlafzimmer geleistet, so wie wir das wollten. Alles, was dich glücklich macht, gehört in dieses kleine Buch. Und das muss jetzt auch gar kein dickes, irgendwelches sündteures Buch sein, wenn du einfach ein leeres Notizbuch hast und wenn du keines hast, dann schreibst du doch einfach auf einen Ganz normalen, leeres Blatt Papier und die sammelst du. Aber mach das wirklich 90 Tage lang. Es gibt einige Studien mittlerweile, wie sehr sich dein Leben verändern kann, wenn du diesen Blickwinkel veränderst, wenn du von, von diesen negativen Gefühlen, die du auf dein Leben hast, hin zu diesen positiven gehst, zu dieser Dankbarkeit. Und ich lade dich heute damit ein. Du kannst mir natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn du schon Erfahrungen damit hast. Vielleicht machst du das hier schon. Wie geht es dir damit? Wie war es für dich am Anfang? War es eine Überwindung oder war es sehr einfach für dich? Schreib mir einfach. Ich freue mich irrsinnig über dein Feedback und hoffe, dass wir ganz, ganz viele werden, die damit beginnen. Und nach den 90 Tagen sollten wir uns dann anschauen, was wirklich daraus geworden ist und wie sich unser Leben entwickelt hat. Denn in den diversen Studien wird wirklich aufgezeigt, wie sehr sich die persönliche Weiterentwicklung ändern kann. Wenn du jetzt irgendwelche beruflichen Ziele hast, wie sehr dich das weiterbringen kann. Wenn du nebenberuflich etwas aufbauen möchtest, wie sehr das deine ganze Einstellung, deinen Mindset ins Positive verwandelt, Entschuldigung, und was sich dadurch ändern kann. Ich möchte dich auch noch dazu einladen, falls du auf der Suche bist nach einer beruflichen Veränderung und dich einfach Gesundheit und Wohlbefinden interessieren, melde dich doch einfach bei mir. Ich kann dir eine Möglichkeit zeigen, die mir sehr viel Spaß macht, die mir einfach ja äh, sich etwas aufbauen lässt, wo ich gerne mit Menschen arbeite, wo ich Menschen helfen kann, sich besser zu fühlen und ähm, sich auch finanziell etwas zu erarbeiten. Das macht mir sehr viel Freude. Wenn du auf der Suche nach so etwas bist, schreib mir einfach. Du kannst dich gerne unten bei diesem Link, den ich dir unten in der Beschreibung reingetragen habe, bei mir melden und wir schauen das unverbindlich an. Ansonsten freue ich mich schon ganz auf deine tollen Erfahrungen, auf dein Feedback zu unserem Dankbarkeitstagebuch. Ich wünsche dir eine spannende, eine aufregende Woche. Es beginnt ja jetzt dann die Adventzeit. Versuche trotzdem ein bisschen auf dich zu achten und nicht zu viel herumzustressen, wie wir es ganz gerne machen. Ja, und bis nächste Woche wünsche ich dir alles, alles Gute, deine Petra.